Bei ähm, läuft gerade Geschichte. so mache, kommen aus demselben Ding ungefähr 12 Volt im Jahrlauf raus bei 20 Ampere. Das ist schon ein massiver Unterschied, was diese Spulen hier machen. Aber zurück zu ähm, der ein Watt Challenge. So, jetzt haben wir hier wie viel? 5 LEDs pro Stück, das sind hier schon mal 20 High Power LEDs und hier nochmal. 5 mal 5 25, ne? Sagen wir bei 45. Mal gucken, was es sagt. Es sind bei 15, 16, 17 Volt ungefähr, ne? Mhm. Schwinge, es schwingt, es schwingt. Es schwingt. Aha. So, also die sind ordentlich da. will nicht behaupten, dass sie voll da sind, aber... Ja, und hier durch die ne, Sekundärwicklung bedingt, die Kleine, die blinken ein bisschen. Naja, nicht so ganz so schön gleichmäßig wie bei den Kollegen hier. Ja, das sind ja... Genauso vier Stück in Reihe und dann fünf in Reihe. Also ist die Sekundärwicklung halt ein bisschen größer und sind ja auch nicht so viele LEDs. Ne? So, ich lasse das für ein Tobi jetzt aber mal so. Da kann ich das umbasteln, wie er will. Aber reproduzieren kann man es also auch. Ne? Und ihr seht, hier habe ich wieder ein bisschen andere Bauteile genommen als das mal vorher.